von Octo? Ähm, ich habe gehört, es wurde Hawk 1 abgeschossen hier im Bereich Frage ist richtig? Sollst du übernehmen? Ja, sehr gerne Das sieht so aus. Frage, wo ist die Luftabwehrstellung und welcher Typ? Weiter Mike Okay, jetzt versuchen wir versuchen aufzuklären. Das wäre geil. Hawk 2, was ist deine Bewaffnung? Wir gehen üblicherweise mit Hydras zweimal ATGM, Hitze und zum Pärchen Freifallbomben raus plus Zwillingskanone 20mm Reihe. So verstanden, Dankeschön. Zwei Stationen Flak Zwillinge aufgeklärt. Kriegst du da auf, aus großer Höhe eine MK 82 drauf? sich machen lassen. Ich schau mal, dass ich sie dazwischen setzen kann. Das nimmt auch nicht beide raus. Nur wenn es ganz, ganz sicher geht, ich möchte nicht noch einen Pilot verlieren. Okay, ich habe zwei mit, dann kriegt jeder seine eigenen. Hier steht weit genug weg, oder? hart da, auf die AD drauf zu schmeißen, da ich sie nicht locken kann und lieber nicht abwerfe, wenn ich mir nicht sicher bin, dass sie treffen. Ich mach's mit der Maschinenkanone, es ist weniger riskant. Maschinenkanone, Abbruch, aus und bist ganz 100% sicher, dass du und Damage Assessment konnte ich noch nicht machen. Gunrun ist aber durch. So habt den nächsten Auftrag. Halte dich bei. Frage zuerst Damage Assessment oder Auftrag? Auftrag. Hört? Schnelle Aufklärung bei 101-092. 101 92 da ist ein dorf und ein alleinstehendes gebäude im süden das hat priorität korrigiere südost ich sehe ein dorf mit einem weinberg und das alleinstehende gebäude ist hinter dem weinberg positiv hast du da äh, kontakt Die ganze Ortschaft sieht ruhiger aus, nur im Westen davon, im Westen davon ein Fahrzeug, ein Truck, aber, ich danke. aber leer. Halte dich bereit für den nächsten, du kriegst ihn in einer Minute, geh schon mal ein bisschen südlicher. Über den Gebirgskamm südlich davon richtig. Kameraauftrag an. Negativ nichts gehört. Okay, ähm, sie, hast du unsere Position noch? Die Augen auf uns? Negativ, ich hatte sie noch nie. So verstanden, ich gebe dir gleich die Koordinaten durch, sobald ich mal wieder stehe. 085 das ist eine Ansammlung von Gebäuden 4 der Zahl an der Hauptstraße. Folge mit den Augen der Hauptstraße nach Richtung Norden. Kam an? Ja, ähm, ich soll von eurer Position dann aus die Hauptstraße Richtung Norden angucken, richtig? Negativ vergiss unsere Position. Der Auftrag ist Atomar 103085, das ist eine Ansiedlung von Gebäuden und von dort aus Norden hoch. Und der Straße entlang. Vergiss unsere Position. Ja, jetzt hast du schon. Also doch schon südlich vom Hügelkamm, okay, das war jetzt ein Missverständnis. Die Straße, die Nord-Süd zwischen den Hügeln hindurch geht, richtig? Und dort am Ende... Positiv. Wenn du eine Orientierungshilfe brauchst, du kriegst es auch, wenn du willst. Ja, ich glaube mit auch nicht Guter Mann. Straße Volks müsste so ein Firefight zwischen uns und noch mehr Leuten sehen. Jetzt bin ich vollends verwehrt. Also dort, wo ihr bei dem anderen Gehöft an dem Weinberg Aufklärung haben wolltet, wo keiner war, richtig? Also seid ihr zwischen der ehemaligen geteerten Hauptstraße und dem Weg nach Süden in der Nähe von dem Weinberg, wo ich aufklären sollte und kein Kontakt war, richtig? Richtig, von diesem Weinberg. Also da ist viel Dschungel, da sehe ich nicht viel. Aber wenn ihr Richtung Westen gerade eure Marschrichtung hättet, das Gehöft ist immer noch leer. Gut. Und dann schaut bitte genau südlich des Gehöftes immer noch auf der Straße. Auf der Straße habe ich nichts gesehen. Aber wenn ihr nur leicht neben der Straße im Dschungel sind, kann ich sie nicht aufklären. Aber direkt auf der Straße ist keiner. So verstanden. Neuer Auftrag. Null. Null neun neun Das ist eine T-Kreuzung auf der Straße, die du gerade beobachtest. Null neun Ich such's. Hab's. Aufklärung, dann habe ich eine, Gun, äh, eine Gun Run für dich. Kreuzung sieht leer aus. Okay. Break, break, break, break, break, Ich habe jetzt violetten Rauch äh, geworfen. Alles nordöstlich ist feindlich mit dem Straving Run 50 Meter nordöstlich vom purpurnen Rauch. Bitte einzeichnen, dass ich auch Anflugsrichtungen und so sehe. Ich empfehle von Nord nach Süd. Positiv. Nicht direkt auf, der, auf dem u rauch das sind wir. Nordöstlich 5, wir haben 100 Meter draußen. Check. Abbruch, Abbruch. Two out. Seid ihr noch da? Ja, positiv. Ich habe nur ein Higher Directive gekriegt, nicht die Fahrzeuge zu zerstören. Alles in Ordnung. Minute Minuten ab Check Weißer auch von euch? Negativ aber wir sehen ziemlich genau dort Information Truppentransporter bei weißem Rauch Positiv den wir klar. Auf der Straße habe ich eine Perlenschnur gesehen. Ich vermute, das seid ihr. Jo. So weit weg waren die Einschläge gar nicht vom LKW. weiter südlich, ich, äh, korrektur nördlich, habt ihr nochmal den roten Pickup. Danke. Phil meldet sich auf 50. Oh hey. Damage Assessment AA beide ausgeschalten, eine wäre mechanisch noch funktionsfähig und könnte wieder bemannt werden JTEC von Kass Frage gehört? Negativ, aber ich wollte eh gerade sagen, der Pickup ist von unten. Der Pickup ist was? Pickup ist von uns. So verstanden. Ich hatte Damage Assessment für die AA. Oh, ja, sag. Beide ausgeschalten, eine mechanisch vielleicht noch imstande, wieder bemannt zu werden. Darf ich da nochmal mit Hydras gehen? Du hast von denen noch genug, oder? Ja, ja. Mach mich stolz. Das alten nicht, dann was brauchst du? Nee, mach nur, mach nur, wir sind auf dem Weg und äh, ja, ich werde dich bald brauchen bezüglich Aufklärung, aber wir sind relativ schnell, jetzt bringt die Aufklärung nichts. Gewesen sein. Nice, okay. Wir sind der Straße entlang. Such nach weißem Rauch. Kalibrier dich auf den. Check, suche weißen Rauch auf der Straße. Seid ihr weiter Richtung Süden, über den Hügel kam drüber? Müsste sein. Orientieren, ein bisschen verloren. Such nach weißen Rauch. Wir dürfen bei den vier äh, Hausanwesen auf der Straße entlang sein. Kannst du dich noch retten? Ja, kann ich, okay. Sicht auf Weißen Rauch. Okay, aufklären in der dortigen Direktumgebung. Alles außerhalb von 50 Meter unserem Umkreis von einem Gehöft ist frei für deine Kanone. Ja so verstanden, aber ihr, ihr habt. Freie Fläche unter Kontrolle sehe ich und im Dschungel werde ich nichts sehen, aber ich probiere es trotzdem Falls was ist, falls was ist Direkt auf der Straße bis südlich zum nächsten Weinberg ist frei, aber links und rechts im Dschungel keine Ahnung. Sauber, folge bitte in den Augen äh, süd-südwestlich bis zum Lamberjahr, da ist irgendwo ein Sägewerk. Check, ich sehe es auf der Karte, ich schaue es mir an. Ein Sägewerk wird ist nur ein Zwischenlager. Dann die Frage äh, ist bei Zwischenlager was? <lacht> nee, ich habe nichts. ja sicher. Klär auf, dass wir, dass wir dort sozusagen einen Safe Haven haben. Aufklären kann ich. Safe Haven, naja, ist ziemlich frei und nicht sonderlich viel Deckung. bist im süden ist ja diese hafenstadt kotomo check mir da noch mal drüber Eine Straßensperre kurz nach dem Ortseingang. Technical und Infanterie. Bei einer Tankstelle? Ne, hinter der Tankstelle, sobald auf der anderen Straßenseite auch ähm, Gebäude anfangen. So verstanden. Kannst du mir nochmal nachschauen, ob da Schiffe oder irgendwas sind zum Flüchten? muss ich schauen wenn die nicht warm sind wird es schwer Keine Sicht auf Boote. Okay, Eilaufklärung. Du hast im Westen einen Flughafen. Check mir den bitte ab, was dort alles ist. Priorität hat Infanterie, also Abwehr und was fl Flugfähiges. Du meinst den Flughafen, der zu dieser Insel gehört, auf der ihr gerade seid? Genau, Aeroport de Tanoa. <lacht> oh, da muss ich nicht. Leere Hangar und Thermal auch nichts los. Och Ähm, Im Osten haben wir noch die Hafenstadt, des Omer. <lacht> Bitte dort doch, auch doch, doch schon. Dort, wo die Brücke losgeht zur nächsten Insel. Negativ im Osten. Oh, die Brücke! Äh, südlich vom Kondom ist die Brücke, wie schaut Moment. Also auf dem Weg zur Brücke habt ihr halt die besagte Straßensperre. Aber ansonsten ist es sauber.. Okay. Break, break, break, break. Ich brauche Gunrun auf das Lambay. Äh, spezifischer? Hau eine MK82 auf das scheiß das Alarm, ja. Check. Abbruch, Abbruch, Abbruch, wir haben Ziel. Abbruch bestätigt Die roten gab's okay. im Doppelpack Okay, scheiß drauf Trotzdem MK82 auf das Lamborghini ja. Zack, zack! Da sind doch zwei, seid nicht das ihr? ja direkt! Also auf die Holzstapel! Auf die Holzstapel, dort auf die auf die Gebäude! Wir sind beim weißen Rauch, also du kannst ruhig was machen! Check inbound! noch zwei bewaffnete an der straße okay splash no damage kannst du mir da nochmal mal in der hydra nachziehen also auf das lambojard eher auf der sonnenseite zu uns gewandt Meintest du dieses Gebäude? Mach mich nicht rollig, Mann. War's das? Das sind halt mehrere. Ja, das hat. noch mit aufklären ach du scheiße ich sehe lauter tote körper da rumliegen wir leben alle noch wo kommen die auf einmal her die waren davor noch nicht wir kriegen beschuss von was großem richtung Lange 50 km, vielleicht Fahrzeug. Bitte abchecken. Wenn du kannst, sofort mit Hydra engage. Ungefährer Kregel ist eingezeichnet. Check. blind geschossen gesehen habe ich nichts bitte das nächste mal blind schießen nicht wirklich außer auf anfragen direkte nicht verstanden wiederholen blind schießen bitte nur mehr auf meine direkte anweisung check hast du keine radarsignale fahrzeug oder wenn ich schau noch mal und ab jetzt äh, angriffe auf das laborjahr gesperrt wir, also, wir gehen da rein aufklärung äh, einzig aufklärung ja, also verstanden. Nein, ich habe nur den Jeep Wrangler als Radarsignatur. Und der scheint bei euch zu sein. Sauber. allein hauchen. also ich sehe da ein fahrzeug was sich die pampa nach norden wegfährt haus weg check und ich habe eine rauch auf eine gruppe infanteristen geworfen farbe müsste rot sein hydras auf roten rauch so richtig äh, negativ leicht das gleichzeitig von roten brauch offene fläche auf der t kreuzung richtung norden von uns War die Explosion? Hydra auf den infanterie jeep den Roten, im Norden. Okay, alles in Ordnung. Der wurde bekämpft. Mach dich schon mal geistig damit befasst, die Straßensperre vor Kodomo anzugreifen. Such dir einen schönen Winkel, such dir die Waffe aus. Mach dich schon mal geistig bereit. Check. habe ich nicht gewusst. Vielen Dank.